So. Das heißt, Ähnlich wie bei vielen anderen Systemen gibt es einen großen Seitenbaum, den man anlegen kann. Die Mehrsprachigkeit in Papaya kann man entweder über zwei Seitenbäume lösen, das was eben gezeigt wurde. Die andere Möglichkeit ist, es synchron zu lösen. Dann hat man hier oben eine Sprachauswahl und alle Teile des Inhaltes, die gerade sprachspezifisch sind, beziehen sich auf die Sprache, die man dort ausgewählt hat, inhaltlich. Ich kann also hier einfach umschalten, bekomme dann die deutsche Variante der Seite zur Editierung plus die sprachunabhängigen Daten. Die Ansicht stellt in Papaya den Zusammenspiel dar zwischen welches Modul wird gerade benutzt, angefangen von einem Artikel über eine Kategorie bis hin zu komplexen Systemen wie einer FAQ im Forum oder im Helpdesk-System. Die können ja alle als Seiten eingebunden werden und administriert werden dann vom System. Im CMS-Klassisch hat man vor allem natürlich sowas wie eine Kategorie mit Bild. Diese Auswahl ist sprachspezifisch. Das heißt, eine Seite kann zum Beispiel in der einen Sprache ein Forum sein und in der anderen Sprache nur ein Artikel mit dem Hinweis, dass es das Forum leider nur in der anderen Sprache gibt. Wenn ich hier reingehe, kann ich dieses Ganze auswählen und editieren. Im nächsten Schritt üblicherweise würde ich dann den Inhalt dazu eingeben. Bei einer Kategorie habe ich Sachen wie, wie viele werden maximal ausgegeben, in wie viele Spalten werden die ausgegeben, wie sind die sortiert. Alles, was man so braucht. Für Texte gibt es entweder eine Rich-Text-Eingabe, die man ein- und ausmachen kann. Das ist eine erweiterte TinyMCE, der unter anderem natürlich auch die Auswahl für Dateien oder für Bilder bietet. Ähm, habe ich jetzt hier leider noch keine, die vor allem ist noch nicht komplett ausgerichtet. Damit kann ich komplette Mehrsprachigkeit machen. Die Module selbst werden nicht übers das Administrationsinterface installiert, sondern äh, indem sie hochgeladen werden. Dann werden sie automatisch gescannt und gefunden. Äh, wir gehen davon aus, dass im Normalfall Projekte in einem Versionskontrollsystem liegen und entsprechend publiziert werden. Wir teilen also die Aufgaben stärker auf, wer etwas macht, ermöglichen äh, aber eine höhere, also das System übernimmt mehr Kommunikation, als üblicherweise der Fall ist. Zusätzlich zu dem Hauptinhalt, den ich jetzt hier hatte, kann ich an der einzelnen Seite auch noch Boxen anglocken. Boxen sind alle Zusatzinhalte, die man auf einer Seite hat, die nicht einer Seitenstruktur entsprechen. Das sind die Navigation, das sind HTML-Banner, login boxen alles was man sich in der Richtung vorstellen kann. Die werden mit dem Seitenbaum verbunden und vererben sich in die Tiefe, bis man sagt, ich brauche jetzt aber an der Seite was Neues. Wenn man möchte, kann man das Ganze noch ein bisschen weiter gehen und nachdem man die Tabellen dafür erzeugt hat, bekommt man eine Domainerweiterung. Das Ganze entspricht ungefähr den Virtual Hosts vom Apache. Man kann jetzt hier neue Domains anlegen. nochmal eine ganz bekannte und wenn ich die in den Modus Baum schalte, Tree, bekomme ich hier die Möglichkeit, einzelne eigentliche Einstellungen, neue Einstellungen dafür vorzunehmen, kann die nur auf einen Teilbaum sich beziehen lassen, dann gibt sie auch nur noch Seiten, die in diesem Teilbaum liegen aus, kann Einstellungen machen, kann sie weiterleiten lassen, um zum Beispiel zu sagen, wenn du äh, auf die Seite de -TLD, gehst, dann rufst du bitte automatisch die ww in der Sprache Deutsch auf solche Aufgaben können hierüber erledigt werden. Ich kann unterschiedliche Layouts definieren, Weit-Lebelösungen aufbauen, solche Sachen. Ähm, in der Rechteverwaltung gibt es in Papaya zwei Gruppen. Das eine sind die administrativen Benutzer. Die haben alle Rechte hier im, im Administrationsinterface. Detailliert hinsichtlich Aktionen, die hätten wir hier. Also ob man Seiten löschen kann, Metatext definieren kann. Relativ strikt und an der Seite selbst gibt es Ressourcenrechte, ähnlich dem Dateisystem. Man hat also einen Eigentümer, man hat eine Gruppe als Eigentümer und kann sagen, was man dort machen kann. Sprich, lesen, schreiben, Unterelemente erzeugen. Für den Zugriff nach außen habe ich dann unter Access die Möglichkeit, die Frontend-Nutzer anzugeben. Diese Rechte sind komplett dynamisch definierbar. Man legt Rollen an, weist diesen dynamische Rechte zu. Und wählt dann an der entsprechenden Stelle aus, dass man dieses Recht benutzen möchte. Hier in die Community-Verwaltung reingehe. Gibt es hier zum Beispiel schon einen Server, aber noch keine äh, Rechte. Hier. Ein neues Recht. Das kann ich dann noch aktivieren, kann es wieder abschalten. Manche Rechte möchte man ja nicht sofort aktiv haben, weil man an dem Bereich noch arbeitet. Und dann habe ich hier in den Pages sagen, die Seite, du hast aber eigene Rechte. Und zwar dieses hier. Und dann hat es die. Oder man kann Ihnen sagen, das ist die Rechte vom, vom übergeordneten Erbt und wie noch welche dazu hat. Also die Seite weiter aufmachen oder wieder über die eigene Rechte Ihnen alles wegnehmen, was an Rechten vorher kam. Wenn man gar keine Rechte definiert, heißt es, das, dass es public ist. Ja. Bin ich einmal durch? Seite editieren, Domains, Rechte. Dann danke sehr, Thomas.